Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, also nicht neuen Folge, aber erste Mal hier The Bus, äh, also nicht, warte mal, hatte ich, keine Ahnung. Ähm, wir spielen einfach mal ein freies Spiel und keine Ahnung, wir fahren mal die TXL-Route einfach, also in The Bus mal und rasen da mal durch die Straßen von Berlin. Wir fahren heute, ja klar würde ich sagen. Und dann drücken wir auf Start. Ja, also wir spielen mal der Bass. Könnte einfach durch zwei Teile haben, weil es geht auch ein bisschen lang. Also ich weiß es nicht. Ich kann auch viel rausschneiden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, hier stehen wir. Äh, genau. Dann starten wir mal die Zündung und Start. 3, 4, 8, 9, okay. Die Linie 500, Kurs 5, so, Flughafen Tegel. Ich habe auch die Beta, ähm, die neue Beta hinzugefügt, also die sprechen jetzt auch, die meisten. Na gut, ich sag's und niemand spricht. Moin. Hallo. Ja, hier meine ich. Ja, das ist, das ist schon sehr schön. Weil man ein bisschen mal Unterhaltung hat hier. Oh, ich schwitze auch gerade so richtig. Aber. Ich kam auch gerade von der Schule. Ist. Egal. So. Dann. Handbremse lösen. Oder Feststellbremse, Parkbremse. Und dann fahren wir mal los. So, also. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Folge gehen würde. Oder gehen wird. Aber. Da, Digga. Ja, ich sag doch, das ist.. <lacht> Mann! Drück mir dich das Lenkrad weg! Fahrt nicht hier durch 30! Tschüss, Digga! Ah! da! Weg da! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße! Hä? Was ist mit dem Navi? Hä? <lacht> Mann, wir fahren einfach. Ja, scheißegal. Große Linie. Ah! Fah ah! Oh. Pannenhilfe. Ja, das bräuchten sie mal bei mir. Ah. Ich glaube, warte mal, wir haben doch hier eine Karte. M... Hier ist der nächste halt, auch wenn es mir kein Navi anzeigt. So, da halte ich jetzt. Wahrscheinlich noch irgend so ein komischer Bug. Ja. Ne? Der Berliner Busgesellschaft, keine Ahnung, wie die nochmal heißen. BVB? Ja, BVB. Ähm, die fahren euch sicher und schnell ans Ziel. Das ist eben halt. Nicht so langsam wie der Bagger da drüben. Mit 1 kmh. Komm. 80 sind dann ja noch nicht viel. Komm, da, kommt doch, da geht doch ein bisschen mehr. Alter. Aha. Macht einen Abgang. Also, die sagt tatsächlich auch den Navi an. Also Warte mal, wo war jetzt die Haltestelle? Ach, da vorne erst. Oh, dann geht man mal Gummi. Boah. Ugh. Anstrengend, die Leute. Warum kann ich noch 80 fahren? Ausweg! Diese Hupe, perfekt, Digga. Ist ja auch so nicht? Batz, Junge! Ah! <lacht> naja eigentlich so dumm, was ich hier mache. Aber naja. So, ich komme. Stehen Sie? Bin ich hier richtig? Ja, das sei das doch. Auch wenn es mir kein Navi anzeigt. Mir egal. Hallo? Moin. Moin. Moin. Moin. Nee, kriegen Sie nicht. Was wollen Sie in ABC? Einzelverscheinbar. Haben Sie es passend? Ne, haben Sie natürlich nicht. Danke. Äh, oh, Sie haben es aber einzeln. Geht es ein als Voller, aber. Ja. Boah, los. Weg da. Oh. Ey, was, was ich auch nicht verstehe. Warum lassen die keinen raus? Das ist ja gut, der hat mich jetzt wahrscheinlich raus. Was will der? Achso, ich dachte, das steht noch dort. Passagier möchte ein anderes Ticket. Oh, scheißegal. So. Also das Navilät noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Das ist jetzt blöd. Na, das, das ist jetzt blöd. Nein, das ist jetzt blöd. Äh, das ist jetzt blöd. Ein Lenkrad zieht mich die ganze Zeit rüber. Ah ja, jetzt kommt nichts. Das ist gut. Ach nee. Auch noch ein LKW. Oh gut, ging. Hier geht es bestimmt auch noch lang. Hier ist eine Haltestelle. Nee, ist es nicht. Okay. Eck da! Oh! oh! Ja, wo ist denn die nächste Haltestelle? Weil ich, ich sehe es ja nicht. Ja, nicht so weit weg. Ah! Uh. Uh. Uh. Uh, geht doch. Wir driften so leicht. Alter! Nein! Hallo! Das, Das nennt man Präzision! Alter! Boah. Tier. Ich hab ein Auge wie ein Adler. Ja. Äh, das ist noch dunkelgelb. Ja, genau, das ist dunkelgelb. Hm, der nächste Haltestelle. Hier ist er. Auch wenn es mir kein Navi anzeigt. Moin, was geht? Nee, kein Bock mehr. Wenn ihr so lange braucht, dann kommt ihr nicht rein. Geht nicht. Stehen sie nicht, wenn sie so langsam sind. So, wo ist es jetzt? Äh, geradeaus. Und dann links irgendwann. Okay. So. Ja, das ist grün. So. Da vorne, ja. Was steht ihr denn hier so? Ah! Taktiker, Digga. <lacht> mein, mein Lenkrad... <lacht> mein Lenkrad hat so sehr verfriert, dass mir hier so ein Mensch runtergefallen ist. Scheiße! Nein! Falsche Richtung. Naja, so ist jetzt ja blöd, ne? Ja, ich weiß. Knickschuss, Digga. Wo ist der? Naja. Scheißegal. Ja, auf jeden Fall ist mir das männlich runtergefallen von... Ja, hier steht so ein riesen Kran Und der ist mir direkt in meinen Mülleimer gefallen. <lacht> Deswegen habe ich so gelacht. So, noch ein bisschen nebenbei am Handy klotzen. Oh ja, was ist das für ein cooler... Was ist das denn für ein cooler YouTuber? Alice Gaming? Da habe ich schon ja noch nie was von gehört. Dort direkt mal Abo reinschallern. ja. Ach ja, und das müsst ihr übrigens auch machen, ne? Sonst bestrafe ich euch, ne? Aber naja. <lacht> ja, okay, hi. Was ist AB? Oh, Einzelfahrschein. Ja, bei, der doch Das weiß ich. Wenn sie hier vor meiner Nase rumtanzen, ihnen, keine Ahnung, sie halten ihre Hand so. Moin. Ein Ticket bitte. Kann ich nee, kannst du nicht. Deswegen gebe ich dir auch keine Karte. Guten Morgen. Ja, Ein guten Ticket Morgen. Ein Ticket bitte. Welches denn? Könntest du das nicht auch mal sagen? Oh. Hi, ich benötige einen Fahrschein. Wenn sie vor meiner Nase so rumstehen, dann weiß ich das. Hallo. Wieso ich dauert das so lange? 880, das stimmt. Die wollen alle ein 24 Stunden Ticket. Ich verspät mich ja schon wieder. So, warte mal, was ist denn die nächste Haltestelle oder wo? Da muss ich ja hier rechts dann, okay, passt. Nein, nicht. Ja, das ist noch dunkelgelb. Oh ja, es geht leicht ins rote, aber das geht noch. So ja Fahrradfahrweg kenne ich nicht weiß ich nicht was Fahrrad ist und rot ich bin farbenblind deswegen weiß ich das nicht ganz einfach U Turmstraße. ja U-Bahnhof Turmstraße na ja, dann fahren wir hier rechts äh, rechts ah, wir driften hier links Boah, hier wird schon noch nie lang gefahren. Bin ich schon mal lang gefahren? Bin ich das? Egal. So, hier rechts. Natürlich wollen wieder welche einsteigen. Drei Leute. Nee, vier sogar. Ja, super, würde ich sagen. Super eingepackt. Was denn? Bitte? Oh. Ja, bitte Handy. Jetzt kriegen sie noch eine. Aha, aha. Gehen! Hi, kann ich bitte ein Ticket haben? Nein. <lacht> Jetzt ist da auch noch rot, Digga. Mach macht dir Handy aus oder stumm. Ja, oh, ist nicht weit. Hier ist die nächste, die ist noch weit fertig Fährst nicht dahin ja ich will links abbiegen deswegen blinke ich auch links und das ist grün öh, das neue Feuer hey das Feuerwehrauto ist neu das ist neu das kenne ich noch nicht mal ja das ist neu das neue neues Update also wegen dem neuen Update ja das habe ich noch nie gesehen das neue egal ich freue mich so sehr über ein neues <lacht> über so ein neues so ein neues Feuerwehrauto so Also ich denke, ich war aus der Linie 300, ne, TXL, sowas. Äh, zwei Folgen, also zwei Teile, ja, doch zwei Teile. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch bis zur SU-Hauptbahnhof und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Fahren wir dieses Stückchen noch und dann haben wir schon etwas mehr ab absolviert. Und dann machen wir das hier. In der nächsten Folge. Genau. Weil ich... Das Video wird dann auch zu lang und das ist dann... Durch mein Internet, was ich hab, also unser Router, der nicht gerade nicht gut ist, also nicht gerade nicht sehr gut, der ist sehr schlecht. Mm, und mm, da ist es halt mein Problem, Äh. das ist halt viel zu langsam und zum Hochladen brauche ich dann keine Ahnung wie lang. Oh! Ich hab so ein Augenmaß. Jo, ich bin ein Bus. Das darf ich ja. Rechts überholen? Mir ja, das Scheißegal, kenne ich nicht. Und rot, ich bin farbenblind. Hab ich denke ich vorhin schon gesagt. Aldi, ach, wollen wir da was einkaufen? Leck da. <lacht> <lacht> ja, es kommt davon, wenn ich zu so schnell fahre bin jetzt nicht so. Mann. Okay. Ja, ich bin neue Straßbahn geworden. Okay. Hier möchte ich mal jemand aussteigen, aber ich halt... Ah, nee, da vorne wollen wir ja einsteigen. Naja, ich würde mal sagen... Das machen wir in der nächsten Folge. Ciao mit V.